Ja, und die erste Sternschiffspule ist fertig. Wurde mit kurz gemacht. Ja, 2 x, x 020 er Draht. Mit, ja, jeder 13. Schritt ist ein neuer Schritt. Ne? Das sind 33 Lagen. Hm. Alle Verhältniszahlen mit drin. Gucken, ob das Ding hält, was es verspricht. Heute steht der große Transistortest an. Ja, ich habe jetzt schöne, viele gesammelte Werke und ähm, habe mir vorgenommen, habe auch den Auftrag bekommen, ne, diese ganzen Transistoren mal durchzumessen und mal zu gucken, welche am besten funktionieren. So als Versuchsanordnung habe ich mir einen äh, Monopol Bedini rausgesucht. Also die Magneten sind alle mit äh, noten nach außen gepolt werden betrieben mit einer starship coil ne, mit so einer Sternschiffspule da mal gucken ob das so richtig effektiv wird Das ist der erste die ich bis jetzt gemacht habe mal schauen ähm, ja dann steckt hier ganz normal ein ferritkern drin ne? und hinten auf den ferritkern habe ich wieder nach alter manier damit diese magneten hier vorne leichter vorbeigehen auch noch zwei Magneten drauf gepoppt, die den Magneten hier gegenüberstehen. Also da, da steht sich dann Nord und Nord gegenüber. Ja, mal sehen, ob das so viel bringt. Ja, wir wollen ja dann und testen. Ne? Also freie Energie setzen wir mal hier das alle auf die Seite. Ja, ähm, das ist, wenn ich mich nicht irre, ein 24 Volt Motor. Ähm, den habe ich an den Bedini-Ausgang gehangen. Ganz normal. und das kommt später ins Spiel. Ja. Da habe ich nämlich einen schönen Tipp heute bekommen vom Querdenker79. Der hat er ja schon bei seinen Versuchen im Jahr 2006 einen äh, schönen Effekt rausbekommen, wenn man dann eine bifilare Spule mit dazwischen schaltet. Ne? Also, das ist jetzt hier meine bifilare Spule. Ja, man muss man aufpassen. Ne? Also, es gibt äh, Spulen, die sind mit. Zwei Träten parallel gewickelt und aus denen kann man dann eine bifi spule machen, indem man dann nämlich wie bei diesem Joule Teeth, bei diesem Energiedieb, den Anfang mit dem Ende verbindet. Ne? Das praktisch die eine Wicklung in die eine Richtung geht und dann hier die andere Wicklung in die andere Richtung. Ja, wir haben in der Schule gelernt, dass das so eine Art Kondensatoreffekt dann hat. Ja, aber anscheinend hat es noch mehr Effekte. Ja, diese Lüsterklemme ähm, tue ich einfach mal an diese Mittelanzapfung hier ran, nur mal so, um die Frequenz ein bisschen zu beobachten zu können. Das, was ihr jetzt hier ähm, auf dem Ostsee seht, das ist ja die normale Netzfrequenz, ne, weil ich hier mit Netzteil arbeite. Ja, links oben sehen wir Ampermeter und Voltmeter und dann fahren wir erstmal ohne diese bifilare Spule an. wir fahren jetzt mit 20 volt und sind hier bei einer stromaufnahme bei um die 100 milliampere Liegt ordentlich zu an drehzahlen ja, dadurch ich jetzt hier nur eine spule dran habe ist dieser output natürlich mit zu berauschen hier da dreht sich so langsam vor sich hin So, dann wollen wir den Trick mal auspro ausprobieren vom Querdenker. Wollen wir mal die bifi spule mit dazwischen schalten. Gucken, was es sagt. Ja, dreht ab. So, schaut es jetzt hier aus. So, mal gucken, ob ich diesen schönen Sweet Spot wieder finde. Und dann müsste es losgehen. Ah jetzt. jetzt geht er los. Okay. Aha. Dann schaut so aus. Wieder Ampere haben wir jetzt natürlich übelst nach oben gefahren. Ich regel auch gleich mal noch ein bisschen nach. aus. So die rum. Ja, geht ordentlich ab. So, mal ein bisschen Spielerei machen. Spulenkerne ziehen habe ich vom Jens gelernt, bringt ab und zu auch mal einen schönen Effekt. effekt können wir den zweiten transistor testen ja, fahren wir mal wieder rein gut am ja, potty rumdrehen was meint er Bring wir schon mal bis zur Kotzgrenze, oder? Hm? Schön. Hier wieder beinahe. Unsere eigentlichen stromaufnahme von um die 100 milliampere gut hier ist immer bei 20 volt ne? also 2 watt sind das immer noch was hier durchfeuert die starship spule wird leider leicht warm also optimal ist es nicht oh uh, ja die hat ordentliche temperatur Aha, das ist immer unter 100 milliampere das zilliert immer noch. Okay, und so ist, wenn das Podium mehr aufgedreht ist. So ist volle Kanne aufgedreht. Okay, machen wir den nächsten Test. Echt heftig. Hier also, der Kollege. 140, TIP 140 steht da drauf. Ja. Ey, da geht ab wie Schmitz Katz ich fasse es nicht. Ist immer ungefähr um die 200 mA. Aber oh, ist echt klasse, wie man den hochdrehen kann. Wie ihr euch vorhin erinnern könnt, konnte ich beim Potti immer nur ganz kleines bisschen regeln, ne? aber jetzt kann ich dieses 1K Potti volle Kanne aufweisen bis Anschlag, geht nichts mehr. hier Das sind jetzt um die 2400 Umdrehungen und trotzdem noch bei 200mA und 20 Volt Heftig. Und das nur bei einer Spule. Da ist Kraft da. Ja, die Überspannungslampe leuchtet fröhlich vor sich hin. Mal gucken, ob wir sie auskriegen. Wenn wir mal eine Last anhängen, dann müsste sie ja normalerweise ausgehen. Ne? So, Last ist dran. Die leuchtet aber trotzdem immer noch fröhlich weiter. Auch, obwohl eine Last angehangen ist. Ja, Verblüffendes Teil der TEP 140. Das ist die ganze Liste dann noch mal im Überblick. Also wir sind mit einer Spannung von 20,5 Volt gefahren. Hier in der ersten Leiste wird angezeigt, ob die neon also dieser Transistorschutz angegangen ist oder nicht. Transistortyp, die potti einstellung ob sie größer als ein Kilo ohm gewesen ist oder kleiner, so als kleinen Anhaltspunkt. Die Drehzahl, die maximale Drehzahl, die ich einstellen konnte und die Stromaufnahme dabei. Also ich bin danach gegangen, ähm, die maximale Drehzahl bei den Transistoren rauszubekommen ne? und habe den Rest dann danach dann abgelesen. ja ja Das können wir sie mal durch bis runter, ne? Ja. Und wie gesagt, nochmal als Treiberspule habe ich so eine Starship-Coil, also Sternschiff-Spule, sage ich jetzt mal dazu, eingesetzt. Die habe ich zwölfeckig gewickelt, also 36 Aufteilungen pro Kreis und dann jede dritte bewickelt. Da kommt man dann auf zwölf Ecken pro Lage und habe 33 Lagen übereinander Gewickelt mit 020er Drahtwatt. Ja, ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter.